Ja Freunde, ob ich immer hier sitze, ist die Frage, klar sitze ich immer hier, mach mir mal ein bisschen bequem hier, ein bisschen Leisure, so, so, Reaktion, Reaktion, Reaktion, eure Videos, vernünftig, geiler Channel, ich zieh's mir rein, Rob hier, geht direkt mit Rob los, oder was, nee, da. Internet haben wir. Ah! <lacht> Video ist noch gar nicht groß. Mann ey! Und er ballert schon schön über den Seitenstreifen. Ja! Yeah. Schön über die Fahrscheibenbegrenzungslinie drüber. Los geht's! Kudel! Oh. Jungle. Rumble Jungle. Schön geblattet hier. Spannend. Der Land ist schon mal nie gut. So. Ich habe ein bisschen Flugangst übrigens. Ich bin da nicht so safe mit immer. Früher war scheißegal irgendwie, aber egal. Aber jetzt ist so ein bisschen, denke ich so, uhuh. einmal Turbulenzen, da sind alle Dinger durch die Gegend geflogen. Seitdem habe ich ein bisschen Paranoia. Okay. Hab ich schon jetzt einen Helikopter gefunden, oder? So. Schönes Wetter, ich mag schönes Wetter. Was ist da los? Touché oder was? Oh. oh! Massiv. Massiv in die Leitplanke, Brudi. Ja, würde ich auch warm den Weg anmachen, machen. nicht so. Ja. Er ist wohl massiv in die Leitplanke gefahren. Warmblicklich ja, dann, langsam fahren, fertig. Ja. ja. du musst noch mal gucken, wie es so läuft? da Ist da ja nichts mehr Ja? Da hat es Oh! Äh, leicht getatscht gesehen, der hat schön baum, also ich habe schon erst hier Final Destination gedacht, aber er hat nur ein paar Baumstämme, Baumritzel da verloren. Ja. ja, oh doch ein paar mehr. Zack, schön rein. Schön. Das ist dieser Moment, wenn du denkst, du Warum bin ich nicht nach Hause gegangen? Rein er. ouch ouch. Also das ist das ist richtig Katastrophe. Seht ihr, was er macht? Er fährt durch die Rettungsgasse. Huso Aktion ist das. Na ja, komm, weil er weil er ist richtig schlau, oh, nee. weil er ist richtig <lacht> schlau, hm. Rob wieder, beste Cam, <lacht> als will er rechts rum, hatte sich, weil er hat nachgedacht, mit dem Spur ist nichts für Garnet, Schleicher unten rechts war, 20 km h 19, ja, Leute, fahrt doch nicht mit 20 auf die Autobahn. Mit 20 könnt ihr mit dem Einkaufswagen durch den Rewe ballern, aber doch nicht auf der Autobahn. Ja. Fahr von Wenn ich irgendwann mal reich bin, schiebe ich diese Leute an. Ja. Und jetzt. Ja, nicht rechts rüber, nicht rechts rüber, nicht. Oh! bringt da nichts, du brauchst diese, kennt ihr diese, wenn die in den Filmen immer diese Pyrotechnik machen am Ende so, wenn die gerettet werden wollen, wie in so einem guten Spiel und dann so, boom, und oben so, pfiou, der ganze Himmel leuchtet rot, so eine Pistole brauchst du, Heckscheibe, boom. also dass das Auto rot leuchtet, damit es sieht, nicht, dass wir uns falsch verstehen. So, da ist was passiert, wir fahren langsam, wir gucken, da ist, ja, tatsächlich was passiert. Okay. Die kommen noch alle rüber. Ja, ja, bitte nicht noch links rüber. Das ist jetzt schon klar. Das ist immer so, Freunde. Das passiert immer. Ich weiß gar nicht, wem ich da einen Vorwurf machen soll. Dem, der es nicht gecheckt hat, dass das gleich passiert. Oder dem, der einfach ausgefahren ist. Beide nicht so cool. Ich wäre an seiner Stelle vielleicht sogar ganz links rüber gefahren, weil man das hätte kommen sehen. Das habe ich auch nicht kommen sehen. Schön auf die 40 Richtung Essen. Sauber. Links ist immer stau. Ah, 40 ist immer kacke. Kacke kacke. Er hupt immer noch, Ja, bringt ja auch nichts mehr. Nicht die Autobahn. Nee. Wow! Da ist einer wohl, da läuft einer wohl nach Hause. Automatisches Bremssystem, LKW. Das ist richtig übel. Sehen, schön reagiert der LKW, Ich mag ja einfach schönes Wetter, habe ich das schon mal gesagt. Ja, er zieht hier ganz raus. Sauber, sauber. Und später können Sie sein Auto von der Straße fegen. Komm, einer geht noch. Komm. Aber oh, er ist noch besser. Er hat gesehen, was er gemacht hat. Ja, was kann ich denn? Nee, nee. Was ist das denn? Ach, da ist schon wieder einer. Alter, wie kann man denn verkehrt rum auf die Autobahn fahren? Ich, kann, ich verstehe, wie man verkehrt rum in den Supermarkt geht. Ich verstehe, wie man verkehrt rum eine Rolltreppe hochläuft. Aber verkehrt rum Autobahn? Da ein Blinklicht. Wo will er hin? Machen einen Rückwärtsgang rein. Wo will er denn hin? Da kommt der Nächste. Da steht schon die Polizei. Ja, Jetzt ist es zu spät, der Kumpel ist schon drauf. <lacht> er ist schon falsch rum losgefahren. Der ist krass. Oh, boah. Das kannst du eigentlich nur machen, wenn du Blaulicht drauf hast. <lacht> <lacht> Polizeikontrolle, was für Kontrolle, Junge! Und tschüss! Linker rechts, weg hier sein. Wahrscheinlich an der falschen Zigarette gezogen, oder was? Geht mal weiter, ist ja spannend! Hä? Wo hat's gelegen? Ah! Aber es kommt der nächste? Und jetzt? Ach, der ist tanken gefahren, oder? Ich kann den schließen, wirklich. Danke. Und im Golf hast du auch keine Schnitte oder so gesehen. Oh, oh, oh, oh! Oh, oh, ja, aber ist wenigstens es ist es zärtlich passiert, das war so ein, war jetzt nicht so ein aufgesammelt, das ist fair, das ist nett, vor der Motorradfahrer drüber ballern. 30, kann man machen. Jetzt. Rechts. Ja. ja. Manchmal sind diese Linien einfach ein bisschen verwirrend. Gib ich hab's in den Ich hoffe, ich bin nicht mehr gezogen. Aber nein, das Nein, ach. Das ist auch immer mies mit Fahrstellern so. Wenn wir da drauf fahren, ich denke jedes Mal bei so einem Lkw, manchmal pennen die einfach eine Sekunde und dann nur kurz so. Ja, schon ein paar Mal passiert, also nicht nur dem Lkw. Ne? Guck mal, da vorne kommt keiner durch. Ihr könnt, Freunde, ihr könnt, wenn von hinten ein Rettungswagen kommt, dürft ihr über eine rote Ampel fahren, aber langsam. Fahrt doch aber drüber, dann kommen die da hinten locker durch. Da stehen bleiben, wo sollen die denn hin? Also, er winkt schon so, aber es rafft keiner. Ja, jetzt so langsam, jetzt geht's. Ja, ist halt nicht cool, ne? Ja, weil ich es nicht checken. Also ihr könnt wirklich dann langsam rüberfahren, wenn ne? von hinten da jemand kommt. Einfach langsam rüber. GPS, ja, da funktioniert nicht 90. Okay. Alter Mann. Auf Mallorca sterben jedes Jahr 18 Menschen, weil sie vom Balkon fallen. Ja klar, kein Problem. Neuer Platz. Ist ja wohl nicht zu glauben, Mann. Dann fährt man halt ein Stück geradeaus und nimmt die nächste Möglichkeit zu wenden. Was soll denn sowas? Zieht einfach über zwei Spuren, oder was? Hier gerne auch nochmal. Fahrradfahrer müssen am Zebrastreifen absteigen. Erst dann haben Na, sie... Naaaaaah! Bumm! Wenn ihr ihn als Autofahrer allerdings plattfahrt bzw. umfahrt, kriegt ihr trotzdem Schuld. Weil er der Schwächere ist und ihr der Stärkere seid. Weiß ich nicht, ob das so fair ist, aber das Leben ist nicht immer fair. Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum. Ansonsten darf man euch nämlich überfahren. Und ihr kriegt 50% mit Schuld. Ach gut. Wie zum Teufel soll man schließlich als Autofahrer reagieren, wenn da plötzlich so ein Radfahrer angeschossen kommt? Hast du keine Wobei bei der 50%, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das kommt dann manchmal auch auf den Richter an. Schön nebelig. Schön spannend. Okay. Zieht da wieder einer gleich quer rein. Ja, ja, ja, ja, ja, genau, ja. Du siehst das den Leuten manchmal schon an der Nase an. Die Idioten, die erkennt man irgendwie, wisst ihr? Bam! Das war's. Rollt mich schon wieder vorbei. Mann, das geht so schnell. Haha! <lacht> Könnt ihr schon wieder das nächste Video reinziehen, Reinhauen, reinschrauben. Wenn euch gefallen hat, liken, abonniert. Wir sehen uns dann in der nächsten Reaction. You ja. Denkt Tschüss! Hab ich habe euch lieb. Seht uns, passt auf euch auf. Tschüss. <lacht> smile